Also, echte Beziehungen scheitern nicht am Preis. Das erlebe ich oft so. Oh, Chef, wir müssen da was machen, unsere Preise sind so hoch, die sind gar nicht marktkompatibel. Ja, wenn der Chef nicht so sehr am Markt unterwegs ist, kann der das manchmal glauben. Ich erlebe aber oft so Sachen, dass der Verkäufer sagt: pff, einfacher für's, für mich. Für mich wäre es zu verkaufen, wenn es billiger wäre. Ja, kann sein. Aber das ganze Unternehmen muss im Zweifelsfall alles Mögliche verdienen, unter anderem das Gehalt des Verkäufers. Deswegen ist über den Preisverkaufen. Wirklich immer eine schlechte Idee. Ich weiß, man ist in einem harten Umfeld und wir können da jetzt gar nichts anderes mehr machen, als über den Preis zu verkaufen. Doch, kann man. Und solltet ihr auch. Ihr solltet darüber nachdenken, was kann man noch dazu packen. Sei es irgendein Service, den der Kunde sowieso immer in Anspruch nimmt, der, den ihr aber gratis dazu packt. Vielleicht ist er ab demnächst bepreist, offiziell, im Katalog, kostet ganz viel Geld, aber ihr schenkt ihn immer dazu. Kann ja vielleicht auch eine Lösung sein. Also geht nicht immer über den Preis.